Noch ist keine kaputt gegangen. Nicht so in den Mülleimer schmeißen. Da ja Quecksilber drin das ist, ist es ja bestimmt gefährlich. Was müsste ich tun? Keine Ahnung. Aber noch nie eine kaputt gegangen. Muss ich dann schön zusammenkratzen alles. Also ist auch ja auch passiert bei. Natürlich schmeiße ich die nicht in den Müll oder spüle Klo. Wir haben dementsprechende Stellen, wo man es auch abgeben kann. Geht eine Energiesparlampe kaputt? Sollte man zunächst nicht erstmal nicht in Panik verfallen. Der Quecksilbergehalt ist so gering, dass es eigentlich keine äh, unmittelbare Bedrohung darstellt. Kurz fünf Minuten ähm, kräftig durchlüften, die Reste und alle Einzelteile zusammensammeln und wenn möglich in ein verschließbares Marmeladenglas tun. Und dann in die Sammelbox von Lightcycle. Altlampen gehören in die Sammelbox. Ihre nächste Sammelstelle finden Sie unter sammelstellensuche.de.